Liebe Mitmenschen da draußen, schwule und lesbische Paare sind immer noch nicht gleichgestellt mit heterosexuellen Paaren. Wir Grünen wollen das ändern. Wir sagen Ja zur Ehe für alle, Ja zu gemeinsamer Adoption und künstlicher Befruchtung für alle und Ja zu gleichen Pflichten und gleichen Rechten. Den gesellschaftlichen Wandel gibt es am 22. September nur mit Grün. Deshalb am 22. September zwei Grünen. Grün. Und übrigens, Ihre Erststimme möchte ich haben. Ulrike Bürgel, Direktkandidatin für Dresden I.